Wir kommen heute zu einem heiß diskutierten Thema. Sind freie Übungen besser oder eher Maschinenübungen? Ja, und ich habe jetzt ein paar Jahre schon mit schon dabei und bin zu einem vielleicht überraschenden Fazit gekommen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Wir gucken uns das mal an. Viel Spaß. So, hier sind wir jetzt zum Beispiel an einer Maschinenübung. Der Vorteil bei Maschinenübung ist, der Muskel kann isoliert werden. Das heißt, es wird auch schön brennen in dem Muskel. Für euren Muskelaufbau ist es ideal, wenn ihr die Muskeln auch mal isolieren könnt. Und es ist nicht ganz so anstrengend. Dann haben wir ja noch Freie Übungen. Was ist da denn der Vorteil? Dann gehen wir mal rüber. So, hier machen wir jetzt zum Beispiel ein freies Drücken. Das heißt, ich bin hier frei unterwegs und trotzdem die Bewegung ist die gleiche wie vorhin. Ich drücke nach vorne und muss mich aber hier stabilisieren. Das heißt, in dem Fall... Ich habe viel mehr Muskeln, die mitarbeiten. Der Bauch muss mich mit stabilisieren, dass ich nicht wieder zurückgedrückt werde. Das heißt, es ist grundsätzlich anstrengender. Ja. Der Muskel kann hier nicht so gut isoliert werden. Dafür ist es allerdings funktioneller. Und das ist ja das große Thema. Das heißt, ihr habt direkt die Verbindung vom Boden zu eurem Oberkörper und könnt dort eine Gesamt-Ganzkörperspannung eben aufbauen. Was ist also Vor- und Nachteil? Klar, bei den. Geräteübungen, die wir hatten, okay, einfach auszuführen, das macht zum Beispiel Sinn, absolut Sinn, wenn, ihr, wenn euer einziges Ziel ist, Muskelaufbau maximal, ist das genau das Richtige, auch viele Geräteübungen einzubauen oder wenn ihr aus einer Verletzung rauskommt, den Muskel mal isoliert und sicher zu trainieren, zum Beispiel aber auch, wenn ihr Anfänger seid. Aus meiner Sicht allerdings, auf Dauer macht es Sinn, Geräte mal zu ersetzen, auch freie Übungen einzubauen um eine Ganzkörperspannung aufzubauen, um ja auch alltagstaugliche Dinge einzubauen oder auch athletische Dinge aufzubauen, die ihr für euren Sport verwenden könnt. Weil der Sport findet ja auch nicht in einem Gerät statt, sondern frei in der freien Bewegung. Und ein großes Thema natürlich bei freien Übungen, habt ihr immer Bewegungsmuster, die ihr einübt. Und genau die helfen euch dann wiederum in dem Alltag, im Sport, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ich mache jetzt hier den Step Up. Das heißt, ich drücke mich hier aktiv nach oben. Zack. Das kann ich umsetzen, weil das ist ja hohes Treppensteigen im Prinzip. Wiederum in der Beinpresse ist es ja auch in gewisser Weise dabei, aber da fehlen viele Hilfsmuskeln, die dort einfach wegfallen. Da geht es immer um Bewegungsmuster, die ihr gebrauchen könnt. Und genau die wollen wir eben in freien Übungen einbauen. Und wenn ihr diese Muster drauf habt, dann. Durch viele freie Übungen werdet ihr auch zu einem Allrounder, das heißt euch werden andere Übungen wiederum leichter fallen, dir zu erlernen und ihr habt ganz viel einfach drauf, was ihr noch lernen werdet in eurem Sport oder in eurem Leben. Deswegen, man kann nicht genau sagen, okay, besser oder schlechter, ich habe jetzt fast schon ein Plädoyer doch für freie Übungen gehalten, aber wie gesagt, es macht Sinn, doch auch Geräteübungen auch einzubauen, besonders mal bei Anfängern oder wenn man ganz gezielt Muskeln aufbauen will, ist das eine super Sache deswegen vielleicht so ein Mischmasch aus beiden sage ich mal für Allrounder macht Sinn, aber probiert für euch die richtige Mischung aus.